Auch daheim können wir Yoga praktizieren, ohne unsere Yogamatte zu nehmen. Und zwar indem wir uns auf unsere Atmung konzentrieren und unseren Körper kennenlernen durch unsere Atmung kennenlernen. Für das lade ich dich ein, jetzt äh, am besten noch einmal anzusitzen ähm, und meinen Instruktionen zu folgen. Du kannst dafür deine Augen schliessen, du kannst sie aber auch offen haben. Es sollte bequem sein, wo du bist. Wenn möglich aber schau, dass deine Wirbelsäule aufrecht ist, dass du Platz hast zum Atmen. Bring jetzt deine Aufmerksamkeit zu deiner Nase und spüre, wenn du durch ein- und ausatmest, wie frische Luft durch die Nase fließt und bei der Ausatmung wieder aus der Nase hinausfließt. Versuche dabei wahrzunehmen, den ersten Moment ab denn wenn du die Luft bei der Nase spürst und einatmest. Und dann den letzten Moment, wo du ausatmest und noch die Luft in der Nasenspitze nochmal spürst. Ich so ganz fest, dich darauf zu konzentrieren, die Luft, wo du einatmest, die bei der Nasenspitze und in den Nasenflügeln wahrnehmen. Und dann wieder die Luft, wo du ausatmest, im gleichen Ort wieder spüre, wie du ausatmest und die Luft in der Nasenspitze spürst. Versuch dich jetzt darauf zu achten, ob du etwas mehr durch links oder etwas mehr durch rechts atmen. Das heisst, etwas mehr durchs linke Nasenloch oder etwas mehr durchs rechte Nasenloch. Das ist ganz etwas Natürliches, weil wir haben zu jeder Zeit ein dominierendes Nasenloch Und das wechselt aber alle 45 bis 90 Minuten. Darum nehmen wir einfach mal wahr, ob eine Seite etwas ein mehr geschlossen ist, die andere etwas mehr offen. Und du weiterhin tief die Nase einatmen und wieder tief ausatmen. Ich spüre jetzt aber auch Qualität Qualität der Luft. Also was sind Eigenschaften Eigenschaften der Luft, wenn du sie einatmest? Und was sind Eigenschaften Eigenschaften der Luft, die du ausatmest? Gibt es einen Unterschied vom Gefühl her? In deiner Nase fühlt sich die Einatmung anders an als die Ausatmung. Versuche das mal für dich herauszufinden. Vielleicht fällt dir auf, dass die Einatmung eher trocknere Luft ist, kühlere Luft ist und bei der Ausatmung ist die Luft wärmer, aber auch ein bisschen feuchter in der Nase. Mit dem Bewusstsein nochmals tief ein- und nochmal tief ausatmen. Und mit dem nächsten Atemzug versuche ich der Atmung ein bisschen weiter zu folgen. Das heisst, wie du einatmest durch die Nase und wie die Atmung anfängt, langsam durch den Rachen, durch den Hals, richtig Lungenflüsse. Und schau einfach einmal bei der Ein- und bei der Ausatmung, wo spürst du die Luft überall? Und wo fängst du an das Gefühl zu verlieren und den Bezug zu der Luft verlieren. Und wo findest du die Luft wieder, wenn du atmest? Und kannst sie wieder gegen heraus begleiten. Versuch sie darum mal, vielleicht schaffst du es bis im Hals die Luft zu spüren. Vielleicht sogar aber ein bisschen weiter. Nimm so nochmal mal einen tiefen Atemzug, noch mal tief durch die Nase ein. Folge der Luft, wie sie aber richtig Lunge fließt. Und dann spür die feuchte, wärmere Luft, wie sie langsam über deinen Hals wieder gegen fließt mit dem nächsten Mal einatmen, nimm deine Hände zu deinem Bauch hin und spür mal, wie du kannst bis im Bauch kannst. Wie mit der Einatmung die Bauchdecke gegen raus geht und mit der Ausatmung die Bauchdecke wieder zurücksinkt. Und spüre, wie du durch das kannst die Atmung vergrößern und noch vertiefen kannst. Du spürst Atmung in deinem Bauch, wenn du einatmest. Und aus dem Bauch tust du wieder ausatmen. Wir nehmen hier jetzt noch drei abschliessende Atemzüge miteinander, mit dieser tiefen Bauchatmung. Tüff Tief du die Nase ein. Und aus. Noch eine Stufe ein. Und aus. Und ein drittes Mal nochmal tief in den Bauch hineinatmen. Und aus. Wenn du deine Augen geschlossen hast, du sie langsam wieder öffnest und geh dir noch einen kurzen Moment zum Nachhinein spüren, wie sich dein Körper anfühlt, wie sich dein Geist beruhigt hat, wie alles ein gelassener, ein bisschen ruhiger geworden ist. Und halt das Gefühl, den Zustand und bringe ihn raus in den Resten dem Tag. Und ich freue mich, das nächste Mal mit dir Yoga zu praktizieren. Bis bald!